Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prendable, im ehrlichen Online-Training für lokale Unternehmen. Hier in diesem Video möchte ich ganz kurz darauf eingehen, welche Vorteile du als Ladenbesitzer hast, wenn du dich für eine Mitgliedschaft bei Prendable entscheidest. Prendable ist eine digitale Schule für lokale Unternehmen und Ladenbesitzer, wo wir fest davon überzeugt sind, dass diese Art von Lösung einfach die beste ist, um mit dem digitalen Wandel Schritt zu halten und auch in Zukunft eine langfristige Möglichkeit zu haben, einfach dieses Wissen umzusetzen und für deinen Vorteil zu nutzen. Vorteil Nummer eins: du hast ein monatlich stattfindendes Seminar, wir nennen das digitales Trainingslager, in dem du all deine Themen behandeln kannst mit anderen, mit unseren Experten, die dich dann eben auch voranbringen und die du direkt umsetzen kannst, auch in deinem Alltag. Vorteil Nummer zwei. Du hast unbegrenzten Zugriff auf alle unsere Videokurse, wo wir regelmäßig auch mit Experten und anderen Partnern neue Videokurse erstellen zu den Themen lokalem Online-Marketing, lokales Online-Marketing, neue Geschäftsmodelle für den Einzelhandel und auch die Themen allgemeine Digitalisierung im Einzelhandel. Vorteil Nummer 3, du kannst dir einen von unseren digitalen Assistenten aussuchen. Digitaler Assistent hört sich jetzt erstmal spannend an, ist es auch. Zwei von denen möchte ich mal vorstellen. Der eine ist der Webspace-Assistent, mit dem du deine komplette Website-Technik abgeben kannst und der sich um alles Mögliche kümmert, was in der Technik anfällt, sodass du den Kopf frei hast und dich da nicht mehr drauf kümmern. Der zweite Assistent, den wir schon gebaut haben, ist der Kontaktassistent, der super einfach deinen Besucher in einen potenziellen Interessent oder Ladenbesucher verwandelt. Denn du kannst da super schnell einfach Öffnungszeiten äh, aufrufen, den Kontakt für später speichern oder, wie du auch hier siehst, verschiedene Kontaktmöglichkeiten hinterlegen, sodass er dich dann über äh, Facebook Messenger oder WhatsApp oder direkt per E-Mail kontaktieren kann. Das waren also die drei wesentlichen Vorteile von einer Mitgliedschaft bei Prendable. Wenn du mehr davon erfahren willst, schau einfach mal bei Prendable.com nach und entscheide dich für. Eine Mitgliedschaft oder wenn du eher sagst, das ist aktuell noch nichts für mich, haben wir auch vollstes Verständnis, gar kein Problem, dann empfehle ich dir, folge uns am besten auf Facebook, da können wir dir regelmäßig auch Updates und kostenlose Inhalte auch zur Verfügung stellen. Ach Übrigens, bevor ich es vergesse, du wirst uns auch noch einen super Gefallen tun, wenn du diesem Video ein Like gibst und unseren Kanal abonnierst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, willkommen bei ehrlichem Online-Training.